Hey, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu und wir spielen heute weiter. Äh, ich habe mir vorhin überlegt, ob ich zuerst durch den Diktatunnel soll, aber ich habe mir überlegt, dass er sich das gar nicht lohnt, bevor wir nicht Zerschneider haben. Ich sollte aber noch ganz kurz heilen gehen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Da ist ein alter Typ, was will denn Ja, ah, das ist der, der mir gesagt hat wegen der MS-Anne. Äh, jo, dann... Gucken wir mal. Ich hoffe, ich bin nicht im Weg hier irgendwie, hier oben halt. Das ist immer ein bisschen mein Problem. Ich weiß nicht, wo ich die Kamera hinstellen soll überhaupt. Ich hoffe, mal sie passt so. Aber <lacht> oh, die drei Starter oben, ganz cool. Äh, Radikal ist nach wie vor der Platzhalter, weil ich den gerade entwickelt habe. Voll so, cool. Ähm, was brauche ich denn jetzt? Ich glaube, ich nehme mal Taboga mit, oder? Ich Mach mal Nidorino, äh, Nidorina, Entschuldigung, mal so nebenbei. Und dann habe ich nämlich drei mit Mondstein. Und dann gucke ich mal, was ich weiterentwickeln werde. Ähm, ich habe ja auch einige Pokémon bei Let's Go schon bereit, äh, beim Pokémon Go, der ist schon bereit gemacht für Let's Go. Äh, ein Dito, ein Ammonitas und. Ich glaube, was drittes, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich gehe mal ganz kurz online, um zu gucken. Ich werde nichts fangen, wenn es irgendwas draußen ist oder so. Außer es ist mega selten, gerade dann schon. Ähm, aber ich habe hier die extra markiert. Ah, voll cool, der findet das. Komm, geh auf. Schillock start aufs Meer. Okay, mehr nicht. Und was ich rausgefunden habe, man kann rein, auch wenn man schon das, das Boot weggeschickt hat. Dann gibt es ein kleines Easter egg, nämlich den. Ach cool, Matrosen-Set. Ähm, dann kriegt man nämlich ein. Okay. Klar, ich bin heute gelaufen. Ich schlüpfe Eier aus und so. Klar. Dann kann man hier drüben hinsurfen und man kriegt das Easter Egg mit Mew. Da drüben. Da dieses... Also hier oben war gerade kurz dieser Steg zu sehen. Oh, mir ist ein Knilz gestüpft. Yes, ich krieg meinen Kapilz endlich. Adi, da bist du ja endlich. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Es will mir nur so von Tränen. Oh, Blau. Ey, sieh an, das ist der Adi. Ach, und Rüdiger auch. Wo man sich überall über den Weg läuft. Und gekka geschlüpft ist hallo geschlüpft. Bla, hallo, Blau. Machst du eine Kreuzfahrt? Nee, ich wurde nur zu einer Party auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber gerade schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch was, gerne was ab. Ja, ein Das ist, glaube ich, was zu essen. Ah, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? ja, ich hab's schon mal gekämpft. Echt jetzt? Für dich ist Angst vor ein Fremdwort, was? Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir diese Lose mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch ab, verstanden? Klar. Power Pizort. Okay. Azuril und Tokepi. Yo, äh, du stehst im Weg. Dankeschön. Wir klappen jetzt mal alle.. Schiffstüren ab, um möglichst viel zu kämpfen und so. Okay, hier ist der Heiler. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht rübergelaufen. So, also ich gehe mal ganz kurz, ich habe mir sie markiert, nämlich LG vorne dran geschrieben habe. Ist einmal Flamara, Ammonitas und Tito. So. Flamara war halt, ja, ist okay, Pokémon-Zubehör. Macht's jedes Mal, wenn ich kurz raussteige. Verbindet. Äh, aber ich sage, so, ja, okay, ja, ist okay. Ich muss geheilt werden. Okay. Das ist gut zu wissen, die ist direkt da. Der war ja sonst irgendwo hier unten, also ich weiß nicht mehr wo. Ähm, ja, eben. Flamara, weil Evoli. Und... jo, der battelt mich jetzt. Äh, weil ich einfach alle Evolis habe und ich habe was rausgefunden wegen diesen Master Trainern. Es gibt diese Typen, die jedes Mal sagen, jo, ich bin der Master Trainer von Carpador. Ich bin der Master Trainer von Glurak. Also würde es sich hier fast schon lohnen, den Living Decks anzusammeln, früher oder später. Würde heißen, ich würde mir noch ein zweites Ammonitas ziehen und ein Kabuto vielleicht, wenn ich die nicht wild fangen kann. Das muss ich natürlich herausfinden. Weil angeblich kann man bis auf die Legendären alle Pokémon wild fangen. Würde heißen, ich mache jetzt zuerst mal weiter so wie bisher. Und wenn wir die Liga durch haben, dann würde ich Mewtwo fangen, die Legendären holen und dann gibt es natürlich noch das Easter Egg mit Rot. Das, also Easter Egg ist ein bisschen übertrieben. Äh, der geheime Battle mit Rot, nach der Höhle in Azuria City, wo man nur hinkommt, wenn ich die Liga geschafft habe. Da drin konnte man, glaube ich, rot battlen und Mewtwo fangen. Wobei, mit rot bin ich mir nicht ganz sicher, Mewtwo weiß ich. Das heißt, ich müsste das noch rausfinden dann, aber das geht noch eine Zeit. Ja, das zeigt sich dann, wenn wir soweit sind. Und eben der Living Dex, der kommt dann halt nach der Main Story, wenn wir die ganzen Legendaries und so haben. Geht halt ein bisschen noch. Wir machen auch im überlegen, ob ich die Folgen länger machen will. Vielleicht auf knappe 30 Minuten, damit wir ein bisschen mehr vorankommen in den Folgen selbst. Wäre eine andere Option, die überlege ich mir sogar. Oder oh, ein Abfalleimer, der gibt normalerweise Items. Ich ist mir jetzt sogar wir gehen mal weiter. Wenn das Schiff noch gleich aufgebaut ist, dann ist hier nichts. Okay. Eine Luxusfahrt buchen und den ganzen Tag in der Koje sitzen ist für den Herrn Luxus. Würde ich jetzt nicht so bezeichnen, aber ist okay. Okay. Wir gehen auf dem Rückweg unten durch noch. Hallo. Okay. Hallo, Maschok. Cool. Also, Respekt. Ich habe die ms immer geliebt, das Musik. Ich habe mir sogar den Original-Soundtrack aus Pokémon Rot-Blau-Gelb habe ich mir. Äh, Controller geklickt. Äh, habe ich mir damals runter, also habe ich mir jetzt noch runtergeladen aufs Handy für den iPod. Weil wegen MS Annis Soundtrack, ich mag den. Ich muss eigentlich jetzt mal gucken, ob ich den Original also den Original-Soundtrack haben will oder den äh, also Remake. Kein Remix, aber den Remake davon. Keine Sorge, ich tag eh gleich aus. Eigentlich ist Pikachu eh voll Bastard hier drin, also könnte ich eigentlich mit Pikachu wahrscheinlich durchrennen. Meine option Ja, Pikachu. Ah, das Matrosenhaushalt wollte ich noch angucken, ob das für Pikachu ist oder für mich. Komm, wir geben den Donnerschock. Der müsste eigentlich reichen. Sag ich ja. Okay. Ja, der wird es ein bisschen mehr hinten dran leveln, denke ich mal. Hoffentlich. Oder auch nicht. Ich habe jetzt die Hoffnung gehabt, der kriegt ein bisschen mehr EP. Kann man nichts machen. Hallo Schillok. Habe ich den Sound auf den Köpfen aus? Okay, die Soundwelle kommt trotzdem nicht. Wäre nämlich noch interessant, wie lauter Sound ist im Hintergrund. Ich hoffe nicht zu laut, nicht zu leise. Jawohl, du bist Battlen. Und der sieht mir jetzt auch Mechaniker aus und ich schicke da gerade Shilok in den Kampf. Das ist nicht ganz so schlau. Ich werde natürlich jetzt gegen Nido Nidorino auswechseln, hoffentlich. Ja, Nidorino. Ich vergesse immer, dass die keine Schwebe haben können. Das macht es so einfach zu kämpfen. Entschuldigung. Los, battlen. Ich denke, Kampfimmunität wie normal gegen Geist und umgekehrt oder Kampf gegen Geist. Er zählt immer noch. Denke ich jetzt einfach mal. Wird für mich sonst keinen Sinn machen. Aber sie haben die ganzen Fähigkeiten halt weggenommen, wie Schwebe und Giftstachel und so. Das hat schon ein bisschen was auf den äh, Impact fürs, fürs Spiel. Weil es halt viel simpler ist. Man muss nicht überlegen, was hat er jetzt schon wieder drauf. Wie kann ich da gucken, dass er das nicht erreichen kann. Eben Schwebe zum Beispiel. Man kann aber auch kein... Ähm, ich macht Band. Ähm weiß nicht mehr wie das heißt. Das Band das sagt, wenn du KO hättest würdest von wegen Stärke und so, überlebst du mit einem Leben safe. Was ihm hier jetzt natürlich den Arsch gerettet hätte bei diesem Kampf. Oder die Fähigkeit Robustheit, die dasselbe macht. Ist halt alles mehr aufs normale Spiel bezogen. Ich habe kurz geguckt, ob ich genug EP kriege, nicht mal drei Pokébälle, mega toll. Hier kriegen wir einen Hyperheiler, sehr gut. Okay, geht nicht. Äh, lass mich doch. Dankeschön. Alex hier. Ist AP füllen? Brauche ich, glaube ich, auch nicht. Ich gehe lieber kurz heilen, wenn es nötig wäre. Okay, der will auch kämpfen. Jo, hier drin ist halt ein bisschen mehr kämpfer gesagt. Ist aber auch ganz gut, wenn wir hier kämpfen, weil wir müssen ja schließlich unser Level erreichen. Ich sollte Pikachu wirklich an erster Stelle setzen hier. Ja, komm rein. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass die Arenen nicht schwer werden. Ich weiß es nicht. Man muss halt gucken, vor allem eben die richtigen Trainer, die, äh, die Pro-Trainer da, die man besiegen muss. Die sind schon eine harte Nuss. Die sind einiges schwieriger als alles andere anscheinend. Also darauf würde ich mich schon gerne noch konzentrieren, spätestens nach der Story dann. Wenn ich sie unterwegs antreffe, dann eigentlich jetzt schon. Aber eben den Living Decks wäre halt schon Luxus jetzt, in dem Fall, so wie ich es gehört habe. Wobei ich es ein bisschen komisch fände, wenn die wirklich 146, sagen wir, ohne die legendären, 146 Trainer verteilt hätten da. Legendäre Trainer wären ein bisschen komisch. Also Lavados Master und so, das wäre ein bisschen komisch, muss ich sagen. Mewtwo-Meister sowieso, kann ich mir nicht vorstellen. Und Mew-Meister auch nicht, weil man mew -Meister nicht safe hat, ohne Event oder es von Pokémon Go rüberzuziehen. Und da möchte ich es eigentlich auch behalten, weil ich auf Pokémon Go einen Living Decks ziehe. Und von daher wird sich das einfach nicht irritieren. Auch wegen diesem blöden Controller. Ich weiß nicht, anscheinend ist er gar nicht mal so schlecht, wie ich gehört habe. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe ihn nicht gespielt. Aber für mich ist es nichts. Weil der kostet dann einfach nochmal irgendwie 40 Franken oder so. 50 Franken sind fast... Warte 40 Franken sind... Etwa 35, 30 Euro. Zum das rum. Merkt man fast nicht als Angler, dass der nur Wasser-Pokémon drauf hat. Mhm. Generation 1 hatte halt noch nicht so interessante Kombis von den Typen, muss ich sagen. Es gibt einige interessante natürlich, das ist ganz klar. Ah, oh, ich habe schon nicht nach vorne gezogen. Äh, aber ich finde zum Beispiel Gen 2 mit äh, Lantern, Morlord und so, finde ich ein paar interessante Wassertypen-Kombis. Quayuzu war, glaube ich, auch ganz interessant, auch wenn ich gerade seinen 2-Typ nicht mehr weiß. Würde ich auch mal ganz wissen. Ich glaube, er hat einen 2-Typ, oder? Kann das sein? Zum Glück gibt's es Aber Kojutsu ist halt Generation 6 natürlich. Ähm, von daher finde ich Generation 2 halt... Ja, Wasser und wie Ich habe es mir noch gedacht, aber ich dachte jetzt so, hm, wahrscheinlich bin ich eh falsch. Äh, ja, dem war ich gar nicht falsch. Würde übrigens heißen, dass wir die ganzen Pokémon nach oben ziehen müssten? Weil ein Profi-Trainer ohne starke Pokémon kann halt nichts ausrichten. Aber das müsste ich dann angucken, wie gesagt. Erst wenn ich die Story durch habe, ich möchte einfach die Story spielen. Jetzt zuerst mal die Legendären fangen, Rot besiegen, wenn es geht, mit meinem Main Team. Wobei eben Platz 6 ist immer noch offen. Ich wollte eigentlich einen Tauboss spielen, aber ich denke, Tauboss ist hier gar nicht nötig. Ich könnte mir sogar vorstellen, noch einen Simsal Team zu nehmen. Wobei ich denke, auch der ist nicht unbedingt zwingend. Weil ich weiß, dass Turtok Knirscher lernen kann oder bis zumindest. Zwei Wasser-Pokémon, wobei Garados Drache attacken kann, ist auch... Meh. Wir gehen mal kurz heilen. Deswegen, ich weiß noch gar nicht, wie ich das Team bauen möchte. Vor allem im Platz 6 ist aktuell komplett frei. Nein, ist alles okay. Dankeschön. Nidoqueen möchte ich neben Nidoking nicht auch noch spielen. Ja, das ist eben das Problem. Ah, ich habe ein zweites Pantheon gefangen, genau. Das war auch noch was. Geowatz wäre auch interessant irgendwie. Biber? Uh, Bibo wäre cool. Gift-Käfer wäre mega coole Kombi. Wäre eine Überlegung wert, hier Biber noch zu spielen. Wobei ich schon Gift-Pokémon hätte. Aber Käfer ist schon recht cool gegen Psycho-Pokémon vor allem. Und Biber ist meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht. Was ist du eigentlich noch? Ja. Nö. Hallo! Gut. Äh, uh, jo. Also, Biber, wäre sogar noch Option. Ich überlege mir das gerade. So, ich hätte gerne etwas Süßes bringen. wieder Okay, ich komme gleich wieder, Madame. Oder auch nicht. Wäre unten nicht noch eine Tür. Ah, mein Gott, Rüdiger. Nö, ne, war nicht. Okay. Habe ich mich getäuscht. Rüdiger steht im Weg. Okay. Sie haben alle Türen von unten nach oben verlegt. Also. Aber... Und die will sich über Knuddelhoff reden. Ja, genau. Er findet es wundervoll, sie findet ihr Knuddelhoff cool. So. Ich sehe schon zwei Battles und eine ältere Dame hinten auf dem Bett. Aus aller Welt also. Okay, interessant. Mal gucken, was uns da erwarten wird. Okay. Klar aus. Ich habe immer noch nicht ausgewechselt. Ich glaube, ein Bibo wäre gar keine schlechte Idee im Allgemeinen. Käfer verliert zwar gegen Feuer und Flug, aber ansonsten kann man Unlicht, glaube ich, damit kontern, wenn ich es richtig habe von der Typenverteilung. Man kann natürlich Psycho damit kontern. Und mit äh, Giftstachen und so kann man mit Bibo ein recht gutes Moveset spielen. Und ich weiß zufälligerweise, dass die Mega-Entwicklungen drin sind, halt so. Und Mega-Bibo ist halt einfach richtig, richtig geil, als Beatstick zu spielen. Der klatscht mit Duonadel oder Nadelrakete, besser gesagt, alles runter, was auch nur irgendwie ansatzweise stehen kann. Oder eben auch nicht. Da Danach sicher nicht mehr meistens. Ohne seine Fähigkeit allerdings. Das ist ziemlich kacke. Ah! Oh. Mach ich nicht mit. Äh, nee, mir ist gerade eingefallen. Ähm, der hat ja eine Fähigkeit, die sagt, dass Step-Bonus von 1,5 auf 2 gehoben wird. Und dann ist mir eingefallen, dass wir gar keine Fähigkeiten haben. Was halt zum Beispiel Sonntag-Teams oder Regenteams ein bisschen schlechter macht im Spiel. Weil die halt eine Attacke brauchen dafür und kein, äh, keine Fähigkeit dafür haben, die das übernimmt. Was eigentlich recht wichtig wäre fürs Spiel in diesen Fähigkeiten. Aber wir kommen auch ohne durch. Yo, ich glaube, ich nehme Bibo mit. Ich glaube, Bibo ist wirklich eine gute Idee. Und je schneller, desto besser, dann kann er auch leveln. Nidoran muss halt dann warten. Das ist das einzige Weibliche, das spiele ich das richtig? Okay. Äh, damit, dafür kann ich... Ich habe nicht drauf geguckt, so, oh, das ist männlich, das ist weiblich. Ich habe einfach gerade genommen, was hier war. Sorry. Egal. Äh, macht ja keinen Riesen. Ich habe ich hab ihn wieder nicht nach vorne gesetzt. Bibo kann, glaube ich, auch Flugattacken lernen. Turtok. Äh, nicht Turtok. Glurak zwar auch. Das heißt, wir können ziemlich gute Typenabdeckung übernehmen danach. Ich will den nicht in den Kampf schicken, das ist böse. Und ich habe gehört, dass man mit diesen, äh, mit dem Richter kann man ja die Werte angucken, die man trainieren kann. Und ich habe mich da noch nicht wirklich informiert. Ein Kumpel hat mir das einfach gesagt, dass wenn ich da das machen möchte, dass ich eine Train aufbauen muss, dieses äh, Fangserienaufbau. Ähm, und wenn ich glaube ich auf 30 bin... Dann ändert sich die Shiny Chance, erstens. Bei Pokébälle, ist ja er gut. Erstens ändert sich die Shiny Chance und zweitens habe ich die Chance auf 6 EVs. Oder so. Ne, EVs waren es, glaube ich. Die Evaluation Values. Ich weiß nicht mehr. Die auf jeden Fall. Wobei, die sind recht stabil schon als Starter halt. Alle drei. Ein sensationell, ein sensationell. Zwei fantastisch, drei gut ist, glaube ich, gegeben. Den habe ich wild gefangen, das ist was anderes. Der ist nicht so gut. Der ist brutal. Und b ist eigentlich ganz okay. Ja. So viel dazu. Jetzt kommst du nach oben. Und wir spielen weiter. Endlich. Und ja, ich glaube, ich mache die Folgen wirklich länger. Sonst kommen wir halt nirgendwo wirklich hin. Ist nicht ich, Ja, okay, das kennen wir schon. Also, ja, kennen. Äh, der war schon vor 20 Jahren da. Ist halt wirklich ein Remake. Landrat? ich arbeite ja hier auf dem Kahn. Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann. Nö. Sehr gesprächig, bist du aber nicht. Ich weiß, ich bin der Hauptcharakter. Hauptcharakter reden nicht. Weiß man doch. Glaube ich, der Typ. Äh, die wollen alle nur quatschen. Die reden ein bisschen über den Job glaube ich. Genau. Klar, weiß ich das. Äh, da kriege ich Superschutz. Uh, jetzt juckt es mich an der Nase. I. Und ich glaube, in dem was... Geht das nicht mehr? Nein! Hier konnte man einen Superball finden. Brauche ich einen Heal? Nee, nee brauche ich nicht. b -Ball Level 10 ist halt ein bisschen low gerade, aber das kriegen wir schon noch hin. Hallo. Luxury befindet sich drin aus also einer Welt einfach. Okay. Jo. Wir gehen kurz an Deck. Gleich. Ja, genau, wir haben ja keine Faums mehr. Wir lernen das Ganze jetzt ganz anders, wie bei Sonne und Mond ein bisschen. Okay. Gut, äh, ich weiß jetzt zufällig gerade, dass die ein bisschen betteln wollen noch. Mindestens zwei. Oder hätte ich jetzt mal geraten, so von der Position, wie sie stehen. Das wäre ziemlich komisch, wenn nicht, das haben wir eigentlich viel Zeit. Ja, äh, das, hey, das reicht noch gut. Du solltest nicht auf der Tasche tun. Okay. Keiner was da gerade los war aber wie das das <lacht> So, ich wollte euch nicht gerade voll, äh, voll räuspern, aber der Kampf war ja recht einfach. Okay, jetzt muss ich was hm. Der Ast-Trainer. Wir sind jetzt bei 22 Minuten, ich ziehe noch ein bisschen durch. Wahrscheinlich noch kurz den Europe-Trainer und dann ist fertig. Ich liebe die Animation, wenn ich Pikachu in Kampf schicke. Allgemein gefällt mir das Spiel echt gut, von den Animationen alles her. Ähm, dass man jetzt die Pokémon sieht, wie bei Pokémon Go, ist halt Pokémon Go-Style. Fangmechan die, Fang die Fangmechanik ist Pokémon Go-Style. Ob das einem gefällt, ist Geschmackssache. Ich finde es ganz okay sogar noch. Aber im Großen und Ganzen finde ich das Spiel echt cool. Mir macht Spaß. Weil ich habe mir noch gedacht, das war etwas, das mir niemand glauben wollte, weil von den Remakes her... Wäre Generation 4 dran gewesen, das ist das, was alle gesagt hatten. Und ich habe gesagt, nee, bevor Generation 4 überhaupt angefasst wird, ist ja da noch Feuerrot, Blatt, Grün rausgekommen damals. Vor Diamant ja Pearl, also das letzte Gameboy-Spiel eigentlich von der Reihe. release -datum mäßig Oh ja, Toxin. Ähm. Oh. Ich schmeiß den raus. Ähm, von daher wäre meiner Meinung nach wirklich Black grün remake Und das hier kann man ja wirklich als Kanto-Remake ansehen. Also Black grün remake war ein bisschen falsch. Es geht eigentlich um Kanto-Remake, bevor wir nach Sinnoh kommen. Und das gab es ja jetzt. So. Äh, eben. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher gewesen, dass wir halt vor Sinnoh noch ein Kanto-Remake kriegen. Und let's go... Ist kein Astrainer? Okay, der ist nur schlecht. Äh, deswegen bin ich mir ziemlich sicher gewesen, dass halt Kanto noch vor Sinnoh kommt. Ich sperre schon die... Okay. Die Party ist vorbei, wir gehen also wieder rein. Haben noch einen Stock zu machen. Ja. Und anscheinend hatte ich gar nicht mehr so Unrecht mit dem Kanto-Remake hier, wie man sieht... Wobei ich natürlich nicht unglücklich bin da drüben. Okay. Ja, das war Relaxo. Das kriegen wir auch noch, hoffentlich. Ich hoffe, ich hoffe Relaxo rennt mir nicht davon. Das wäre ziemlich kacke. Hallo, ich bin Trainer. Du auch. Lass uns battlen. Oh, ich wollte Schluss machen. Nach okay, egal. Noch den Kampf. Vielleicht denke ich dann dran. Und wenn nicht, habt ihr Glück gehabt, dann geht's länger. Ich habe gerade einen Fussel. Ja, okay. So, Donnerschock, okay. Ja, das heißt eigentlich, wenn ich ein Pokémon haben will, gezüchtet in dem Sinn, müsste ich eine Chain anfangen. Übrigens, das heißt, wir werden da halt einfach am Farmen, wenn ich ein bestimmtes Pokémon haben will. Das heißt, ich muss mich eh noch für mein Team entscheiden. So, ich beende dem Fall mal die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen und so. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Arthur und alles Puppen mit Zucker.